Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland. Als größter regionaler Rentenversicherungsträger Deutschlands kümmern sich unsere Mitarbeiter Tag für Tag um alle Fragen rund um Rente, Versicherung, Rehabilitation und Altersvorsorge unserer Versicherten. Ein guter Einstieg in diese verantwortungsvolle Aufgabe ist ein duales Studium Bachelor of Laws an einem unserer Standorte Dresden, Erfurt, Halle oder Leipzig. Das duale Studium bei der DRV Mitteldeutschland ist total abwechslungsreich. Es gibt Theoriesemester an der Fachhochschule und Praxissemester im Unternehmen. Das verbindet die Praxis im Job mit der wissenschaftlichen Arbeit der Hochschule. Da kann ich meine Stärken ausbauen. Und nach dem Abschluss kann ich mir sicher sein, in eine Festanstellung übernommen zu werden. Ich bin zukunftssicher. Und du? Werden auch Sie zukunftssicherer. Mit einem dualen Studium bei der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.